Hello, Roman subscribers and what he calls watchers. The new part of Doki Doki Google Translated Literature Club. Just keep in mind that this mod translates Doki Doki Literature Club in different languages, but I told you this before, didn't I? Oh, without further ado, here are the highlights. My stew. Ich bin irgendwie eifersüchtig, dass alle anderen im Club auch Szenen außerhalb der Schule haben. Das macht mich zum Einzigen, dass ich nichts anderes als unsere Schuluniform anziehen kann. Wow, there's ist Fanart. Some good Fanart. And sometimes, there's is loot Fanart. Ah. Water is good. For your health, your sanity, your voice. <clears throat> And the fact that you have mul mul uh, multiple folders full of loot. If this jemals passes, zeigst es mir. Well, technically. Practically. You can ask me on Twitter, actually. My Benutzername is x 3 I follow you. Nur versuche, the PG to hold. Okay, I hold the PG, but, um, wow, au. <laughs> I wonder if somebody already post sent account a little bit of something. You know what I mean? We're not nicht so far in our And back to the staring. Just Monica. Ich has rap music Wow, somebody doesn't like radio. Put usual radio station name here They're always sometimes good Just Monica Ich habe mich immer gewundert was ist mit diesen Charakter archetypen die die leute so attraktiv machen I don't know. And silence isn't good. Persönlichkeiten sind einfach völlig unrealistisch Stellen Sie sich vor, es gäbe jemand wie Juri im wirklichen Leben. Well, if so, then I would run. If I made this person, I would run. Hmm. 10 miles away. Maybe even 100. And I mean re really run. Ich meine, sie ist kaum in der Lage, einen vollständigen Satz zu bilden. Ahem, ahem. Roman, tu? Wait. Und vergiss Natsuki. Well, why? Meine Güte, jemand mit ihrer Art von Persönlichkeit wird nicht nur süß und schmollend, wenn die Dinge nicht ihren Weg gehen. What? What did you say? Es ist, als würdest du alle eine Bestandteile eines Charaktes aussuchen, dass sich menschlich fühlen lässt und nur für die süßen Sachen lassen. What? What is the sentence? Why is the sentence? And how is the sentence? Du bist die perfekte Kombination aus Mensch guys. Well, I'm not cute. And if you think I'm cute, wow, wow, wow. Somebody needs a laser surgery. And it ain't me. Hey, hey, hey, hey. Look at me. Look at me. My eyes are open. Not closed. Open. Gott Just Monika. Hey, hast du jemals von dem Begriff Yandere gehört? Yuri? Es ist eine Persönlichkeitstyp, der bedeutet, dass jemand zu so besessen von dir ist. Dass er absolut alles tun wird, um mit dir zusammen zu sein. Normalerweise bis zur Verrücktheit. Aber irgendwie hat dieses Spiel jemanden, dem Grunde als Yandere beschämt werden kann. Inzwischen ist es ziemlich offensichtlich, wenn wir mich reden. Und das wäre Yuri Markov. Sie sagten mir sogar, ich sollte mich umbringen. Hast du darüber nachgedacht, dich umzubringen? Or have you considered killing Yuri? Because that's what I'm gonna do. Ich stellte sich als das einzige normale Mädchen in diesem Spiel heraus. It's not I, please, Monica, German Monica. Es sieht nicht so, als könnte ich jemals jemanden töten. Wow. Das ist ein Picture. Wenn der Gedanke daran lässt mich zittern. Das that's, ist that's eben ein nicer Picture. Aber komm schon. Jeder hat schon vorher Leute in Spielen getötet. Wow. Intentionally and unintentionally. Macht dich das zu einem Psychopathen? Natürlich nicht. Well, some media types are thinking that, exactly. Oh man, glaubst du an Gott? Okay, we're getting, we're getting to this topic again. Ich würde wirklich gerne diesen Gott kennenlernen, der scheinbar über das Elend von jemandem lacht, der nicht für seine Wunder geeignet ist. <coughs> Aha. Mm, yes. And weißt du da was? Ich werde lacht immer noch über die elenden Schicksale von Sayori und Yuri, sogar während wir sprechen. Okay, only Sayori Yuri. Natsuki is just a beach. It's just a wonderful beach. Was jemals dieses Ding passiert? Und einfach ohne Grund besorgt bist? What? Please, English translation. What are you? Am. Um, What did just happen? What did just happen? Did I somehow skip this topic, or what? Huh? That's how you can skip things. You just need to install Doki Doki Google Translated your Club, and then when you when you talk with Monica. Just change the language, then you can skip this topic. Or did I broke it? I think I broke it. What just happened? Just... What? Okay, ich akzeptiere nur die Tatsache, dass du das Spiel hin und wieder verlassen musst. Ich fange langsam an, mich daran zu gewöhnen. Außerdem freut es mich, dass du immer wieder zurückkommst. Also ich denke, es ist nicht so schlimm. Es tut mir leid, dass ich eine so große Sache daraus gemacht habe. Und ich liebe dich, egal was du... Also, egal was. Also kannst du tun, was du tun musst. Oh, wow! Du hast es gesagt, Monika! Oh Mann. Du machst mich wirklich krank. Auf Wiedersehen. Bob, bye bye. This is the end of the stream. Ja. Ich liebe dich immer noch. Ah. My favorite song. Besides the credits. Ah, it's so good. Ich sag mir immer, dass es an der Zeit ist, ein paar Mädchen oder so etwas zu treffen. Yeah, just, just some girls or something else. Something else. The fisch Roman? I mean, so, something else. Like a creature from another planet, maybe. Hey, Roman! Nun, das ist schon ein Mädchen. Wow, one. Yes. At least one. Eigentlich, ja. Ich denke, ich habe mich für den Club entschieden. Ja, wirklich? Micha, sag mir. Hmm. Ich denke, ich werde, ich werde es überraschen. Ich werde dich nicht überraschen lassen. Nein, ich werde es überraschen lassen. Das Ding. I surprised the thing next to me. In my head. God, <lacht> Natsuki stolzierte. Stolziert. Stol. Roman, you can't speak German or English, so why do you even speak? And, sorry, I had a moment there. Natsuki hebt die Folie vom Tablet um ein Dutzend, weiße, flauschige... German, translated, Ditcher Club. Why Muffins? Why the he heck Muffins? Schön versucht, versuchst, du unser neues Mitglied. Okay, Translation. Schon versucht, Yuri unser neues Mitglied zu beeindrucken, because that's the right English translation. And I need to scream for that. Also, Richard, hat von Dingen machst du zu lesen? Nun, uh, bedenkt, wie wenig ich in den letzten Jahren gelesen habe. Kann ich das nicht wirklich gut beantworten? <küm> <küm> <küm> <küm> <küm> Manga, <küm> ich mummelte leise zu mir selbst. Halb scherzhaft. Natsuki, hebt ihren Kopf plötzlich hoch. Bitte, <küm> <küm> <küm> <küm> das bedeutet, ich sollte versuchen, einen Roman oder so etwas aufzuheben. <küm> wow, you're too, too small for me. You can't lift me. Not even my real me. Herr Roman, Herr Roman, Herr Roman, Herr Roman, Herr Roman, Herr Roman, Herr Roman, Herr Roman, Herr Roman, Herr Roman. Should I say something again? Frau Natski und Frau Juri. Frau Juri? Frau Juri? Frau Natsuki? Herr Roman? Ich würde dir danken, dass du so viel Zeit mit uns verbracht hast. And with this indicator we know I got there one zero zero pro send. ending yes. Hier? verabschieden wir uns. Danke, dass du Doki Doki Google Translated Literal Club gespielt hast. Ich werde dich vermissen, Roman. What? Komm mal vorbei, okay? Wir sind immer für dich da. Wir. Wir alle lieben dich. Hey. Uh, can you hear me? <clears throat> Hi, it's me. Um, so you know how I've been like practicing piano and stuff, and not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song, and I was kind of hoping that I could show it to you because I worked really, really hard on it. So yeah. Where I can be with you. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down into a dark puddle Just move your hand right the way into his heart. But in this world of infinite choices, To find that special day, what will it take just to find that special day? Have I found everybody a fun assignment to do today? That's it all. Dear to me, is it love? If I take your, is it love? If I set you free. In your reality, and in your reality, if I don't know how to love you, I'll leave you be.